Ihr fantastischen Menschen da draußen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten trotz dieser ja, etwas seltsamen Zeit. Wir haben Lockdown und so weiter, aber ich hoffe, ihr könnt wenigstens so ein bisschen diese Weihnachtsfeiertage einigermaßen entspannt und gut über die Bühne bringen. Ich habe zur Feier eine kleine Verlosung. Und zwar mit der Zusammenarbeit vom Alexander von der guten Webseite dmgpage.de. Wie man. Über alles, was ich spreche, ich verlinke euch das da unten. Wer ihn noch nicht kennt, die Seite dmgpage.de ist eine wunderbare Gameboy-Seite, die sich um viele, viele Themen des Gameboys äh, dreht. Zum einen werden zum Beispiel Hombus besprochen, Neuerscheinungen für den Gameboy. Also es sind natürlich quasi inoffizielle Neuerscheinungen, aber es gibt ja immer mal wieder auch physische Releases neu für den Gameboy. Das wird da alles besprochen. Ähm, also auch äh, habe ich ja in der Vergangenheit meine Hombu-Formate gemacht, wo ich so ein bisschen die hombu spiele etwas gestellt habe. Die Informationen habe ich mir hauptsächlich alle von dieser Seite geholt. Also ist wirklich nur sehr zu empfehlen. dreht sich natürlich auch so um andere Sachen wie die Gameboy Kamera zum Beispiel und so weiter. Also jedem der sich so ein bisschen für das Thema Gameboy interessiert, würde ich diese Seite auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Auf jeden Fall mit der Zusammenarbeit von Alexander verlose ich euch drei Pakete und zwar der Alexander macht seit diesem Jahr nämlich ein wunderschönes kleines Magazin, das nennt sich Gameboy Pocket. Das ist so ein kleines Magazin, ne? das ist die Größe hier. Ich habe die seit Anfang des Jahres natürlich sofort bestellt, kostet nicht viel, ähm, erscheint so alle paar Monate und hat natürlich ein bestimmtes Thema. Ne? Bisher hat das so ein bisschen, ich sag mal allgemein Gameboy, denn äh, im Sommer ging es natürlich etwas um Fußball, die äh, Fußball-EM, die wurde ja äh, gekippt und äh, natürlich äh, letztes Oktober gab es eine Halloween-Ausgabe, wo so ein bisschen gruselige Gameboy-Spiele und hin und wieder besprochen wurden. Beim ersten Magazin, war ich sehr überrascht, hat er sogar mich als Kanal empfohlen. Das war ich natürlich wunderbar. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für dich. Und was, was labert jetzt, jetzt der Onkel Panda da? Wir wollen jetzt mal wissen, was es zu gewinnen gibt. Und zwar hat der gute Alexander mir drei Pakete zur Verfügung gestellt, wo alle bisher erschienenen Gameboy Pocket Ausgaben drin sind und ein paar Goodies, was nur so ein paar Postkarten sind, meistens auch dabei, ein paar Aufkleber und so weiter. Und die möchte ich euch verlosen. Und zwar, was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach in die Kommentare was reinschreiben. Da bitte nicht wundern, normalerweise versuche ich ja wirklich jeden Kommentar irgendwie zu beantworten, werde ich dieses Mal nicht machen, um einfach nicht das Auslosungsergebnis zu verfälschen. Also schreibt einfach in die Kommentare rein, jo, ich will an der Verlosung teilnehmen, möchte ich gewinnen. Die läuft bis zum, noch dieses Jahr, bis zum 1. Januar. Irgendwann im Laufe des Tages, 1. Januar, 2. Januar, werde ich denn äh, die Auslosung bekannt geben, wer gewonnen hat. Das werde ich dann als Kommentar hier anpinnen, dass ihr es das euch kurz anschauen könnt. Und ähm. Weitere Informationen poste ich denn da rein? Wie genau ich es mache, weiß ich noch nicht. Auf drei dieser Pakete gibt es. Und ähm, eine gute Nachricht, dieses Gameboy Pocket Format, das macht der nächstes Jahr weiter. Das heißt, haltet die Augen auf. Ich habe da ja auch schon mal hier einen Community Tab, einen Post gemacht. Ich kann euch dieses Magazin echt nur empfehlen. Ist ein wunderbares, schönes Gameboy Fan Projekt. Aber bevor ich jetzt hier äh, den Alexander noch weiter <lacht> zuschleime, wünsche ich euch an dieser Stelle wirklich alles, alles gute, schöne Weihnachten. Wie gesagt, verbringt die Tage gut, ob trotz dieser Ausnahmesituation ähm, und äh, verbringt auch ein schönes Silvester und äh, wünsche euch einen guten Rutsch, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr mit der ganzen Corona-Geschichte etwas besser aussieht. Aber bevor ich hier ins Labern komme, macht's gut, ich wünsche eine wunderschöne Zeit.